Oh nee, dieses ganze Thema mit Apps und so, da sind bei uns einfach zu viele Kollegen, die da überhaupt gar keinen Bock drauf haben. Die arbeiten lieber noch mit Zettel und Stift anstatt mit dem Tablet oder dem Smartphone. Und wissen Sie was? Wenn ich mir anschaue, was für Apps in solchen Unternehmen so benutzt werden, dann würde ich ehrlich gesagt auch lieber bei Zettel und Stift bleiben. Hallo zusammen, ich bin Tim Wiengarten von Rabbit Mobile und gemeinsam mit meinem Team helfe ich Ihnen dabei, Ihr Unternehmen digital und mobil zu machen. Okay, es mag ja vereinzelt noch ein paar Exoten geben, die ein Smartphone nicht einmal mit spitzen Fingern anfassen würden, aber wir sind immerhin im Jahr 2019. Und ich schätze mal, so sehr dürften solche Leute mittlerweile nicht mehr in die Statistik fallen. Was allerdings auch in 2019 leider noch ziemlich in die Statistik fällt, sind Apps, die einfach immer noch total räudig sind. Aber gerade in Firmen wird das gerne mal ignoriert und die Legende von den technikfeindlichen Mitarbeitern herausgezaubert. Aber sie schauen diesen Kanal ja schließlich, weil es bei ihnen besser laufen soll. Also machen wir doch folgenden Deal. Zuerst gebe ich ihnen gleich eine Idee, mit der sie ziemlich gut herausfinden können, wie viel ihre App eigentlich tatsächlich aus Nutzersicht wert ist und dann lassen Sie mir ein Like für dieses Video da. Alles klar? Ich verlasse mich auf Sie. Also wie gesagt, ich denke, wir können annehmen, dass die meisten Leute keine grundsätzlichen mehr sind, sondern dass es ihnen viel eher darum geht, dass eine App nicht nur für den Anbieter, sondern vor allem auch für sie selbst einen spürbaren Wert haben sollte. Und die spannende Frage ist dabei doch, wie findet man diesen Wert aus Nutzersicht heraus und macht ihn messbar? Und da kann ich Ihnen empfehlen, einmal folgendes Interview mit Ihren Nutzern durchzuführen. Zuerst suchen Sie sich eine App aus, von der Sie wissen oder wenigstens annehmen, dass die meisten Ihrer Nutzer Sie sehr gerne und häufig verwenden. Das kann im Prinzip alles von Candy Crush bis LinkedIn sein, müsste aber auf jeden Fall auch wirklich von den meisten genutzt werden. Also nehmen Sie zum Beispiel WhatsApp oder sowas. Und dann fragen sie ihre Nutzer, für wie viel Geld sie einen Monat lang auf diese App verzichten würden. Das MIT hat diese Frage mal einer Gruppe von Facebook-Nutzern gestellt und dabei ist angeblich ein Schnitt von immerhin knapp 50 Dollar herausgekommen, für den die Leute einen Monat lang die Finger von Facebook lassen würden. 50 Dollar! Und ich, Idiot, habe mich damals kostenlos abgemeldet. Naja. Jedenfalls ist das, was sie dann als Antwort bekommen, ihr Referenzwert. Wenn Sie den Wert auch mit Ihrer App erreichen, dann dürfte Ihnen eine ziemliche Top-Platzierung in der Gunst Ihrer Nutzer sicher sein. Und nun kommt die Stunde der Wahrheit. Jetzt sollen die Leute nämlich die gleiche Frage mal nicht für WhatsApp oder Candy Crush, sondern für Ihre App beantworten. Tja, die Wahrheit kann manchmal wehtun. Aber wenn Sie erst einmal das tiefe Tal der Tränen durchschritten haben, wissen Sie wenigstens Bescheid, wo Sie stehen. Denn jetzt haben Sie statt unzufriedenem Gemaule von irgendwelchen Nutzern eine ganz konkrete Zahl, mit der Sie arbeiten können und an der Sie jederzeit messen können, wie wertvoll zum Beispiel neue Features oder Änderungen in Ihrer App aus Usersicht sind. Sie sollten sich also angewöhnen, diese Frage alle paar Monate einmal zu stellen, um eine Tendenz sichtbar zu machen und ganz objektiv zu erfahren, ob Sie aus Sicht Ihrer Nutzer auf dem richtigen Weg sind. Ach übrigens! Nicht ganz an die Beliebtheit von WhatsApp heranzukommen, wäre für die meisten geschäftlichen Apps, die ich so kenne, vermutlich ein ziemliches Luxusproblem. Meistens dürfte der gefühlte Wert für die durchschnittlichen Business-Apps sogar negativ sein, nach dem Motto, was, ich soll Geld dafür bekommen, dass ich nie mehr diese App nutzen soll, ich würde sogar 50 Euro im Monat dafür zahlen. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, dann sollten Sie spätestens jetzt anfangen, Ihre App sinnvoll zu verbessern. Und ein guter erster Schritt wäre es, diesen Kanal zu abonnieren und sich außerdem bei mir und meinem Team zu melden. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche hier wiedersehen. Machen Sie es gut, bis dahin und tschüss. Ich verlasse mich auf Sie. Wie hingekackt und hingeschissen. Da sind wir eins äh, Nochmal bitte.